In der Denke benutzen wir die Tools, die schon für andere Zwecke genutzt werden, zum Beispiel ähm, sogenannte Etherpads. Etherpads sind ähm, auf, in der Logik eines typischen Textverarbeitungsprogramms, zum Beispiel Microsoft Word, ähm, Textverarbeitungsprogramme, die im Internet liegen, also auf die sozusagen jeder zugreifen kann und die sehr einfach mit vielen gemeinsam die Möglichkeit schaffen, ähm, Inhalte zu erstellen, Texte zu erstellen. Die Tools sind eine, eine große Erleichterung. Gerade eben auch äh, Organisationstools wie eben Quip, wo man gemeinsam an, an Dingen arbeiten kann und äh, sich austauschen, diskutieren etc., ähm, sind äh, sehr hilfreich, weil nicht jeder jederzeit bei jedem Treffen anwesend sein muss, weil man sich nicht immer persönlich treffen muss. Ähm, kann man natürlich auch, wird auch gemacht, aber. Ähm, man hat die Möglichkeit, halt gemeinsam digital ähm, so ein Event zu organisieren. Und äh, Werbung natürlich, klar, ähm, wird eben auch gemacht, Facebook und Twitter. Ähm, und äh, die Dokumentation online. Ähm, ist halt was anderes, als wenn irgendjemand irgendwie ein paar Fotos gemacht hat und sie ausdruckt und dann bei sich in der Schublade liegen hat. Du kannst halt jederzeit im Nachgang eben drauf zugreifen. Wir ähm, arbeiten mit den Jugendlichen hauptsächlich mit äh, digitalen Tools, damit wir direkt einsteigen können in so dezentrale und kollaborative äh, Arbeitsweisen. Wir haben hier für den Camper, den wir uns gemeinsam angucken, als, das, als die Plattform und das Tool, um gemeinsam äh, Barcamps eben aufziehen zu können. Wir arbeiten aber auch mit ähm, ja, beispielsweise Google, Google Drive, um äh, solche Werkzeuge zu haben, denen man gemeinsam schreiben kann, Einladungstexte produzieren kann, beispielsweise für das für das Barcamp. Wir gucken viel in soziale Medien direkt, um mit Twitter einfach direkt das Medium ähm, bereit zu haben, das dann auch hauptsächlich, hauptsächlich während des Barcamps genutzt für, werden. Ähm, gucken uns aber auch nochmal Facebook an, um dort eine Veranstaltung für das Barcamp zu äh, erstellen, um genau die Zielgruppe dann nachher zu erreichen, die die Jugendlichen mit ihrem Barcamp ja erreichen wollen. Ähm, ansonsten haben wir natürlich die ganzen Projektplanungsmöglichkeiten äh, wie Trello oder ähnliche, wo es ganz konkret darum geht, einzelne Aufgaben zu verteilen und To-Do-Listen zu erstellen und äh, darüber halt sichtbar zu machen, wie weit man, wie weit der Projektstand gerade ist. Die Arbeit mit den Computern, da habe ich auch sehr viel Neues zugelernt, unter anderem, wie man so ein Barcamp halt gestaltet mit diesen Tools. Und äh, die werde ich dann auf jeden Fall auch demnächst öfter gebrauchen. Also wir haben ja gestern ganz stark mit dem Etherpad gearbeitet und ähm, die Methode wurde uns ja vorgestellt. Ähm, und dann dachte ich erst, ja, also irgendwie finde ich das komisch und ähm, weiß nicht genau, ob das irgendwie sinnvoll ist. Und als wir dann aber damit gearbeitet haben, hat man aber gemerkt, dass es einem schon ganz schön weiterhilft, wenn man ähm, einfach das, was man gerade denkt, aufschreiben kann. Und jeder, der irgendwie noch eine Idee dazu hat, kann was hinzufügen. Wir hatten dann auch Leute, die saßen im anderen Raum und hatten sich auch daran eingeloggt. Und wir haben hier geschrieben und überlegt. Und die haben dann einfach aus dem anderen Raum was hinzugefügt. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie neue Kommunikation. Dadurch, dass die gleichzeitig das noch transkribieren konnten oder eben halt festhalten konnten auf anderen Ebenen, konnten sie auch noch die Dokumentation zum Teil mitbestimmen. Und ähm, das ist also von vorne bis hinten ein Projekt, wo ähm, nicht nur ein Mitmachen da ist, sondern ein Selbstgestalten und das ist ein großer Mehrwert.